Und ich werde euch zeigen, was der marvin Anti-Cheat kann. Hallo und herzlich willkommen auf Redes ohne Und Heute sind wir hier auf dem Server marvin und Und heute werde ich euch den marvin Anti-Cheat demonstrieren. Wir kommen jetzt als erstes sind wir mit Wurst online und danach kommen wir mit Liquid bei uns online. Und ich werde euch zeigen, was der Marvin Antitid kann. Also, vielleicht habt ihr schon bemerkt, falls ihr mal auf dem Sofa wart, dass ihr, wenn ihr irgendwo runterspringt, mal zurückgebuggt werdet oder so. Ja, das passiert manchmal. Aber ist auch nicht so schlimm. Der Amostland, den ihr hier seht, und das habe ich jetzt da angemacht, zur Seite ist das da, zu den werdet ihr zurück teleportiert, wenn ihr fliegt oder sowas macht, halt irgendwie. Aber dass der jetzt nicht die ganze Zeit darum nervt mache ich ihn mal weg. So. Also, was kann denn der Marvin anzieht Der blockiert Flyhack. Wenn ihr seht, ich fliege hier jetzt lang Ich stelle mein Flyhack noch ein bisschen höher. Ich stelle ihn mal auf 0,9. Das kommt zu den normalen Fly am nächsten. Seht ihr? Werde zurückgebracht. Ich war gerade nach oben fliegen, denn dort ist zwar länger. Aber werde auch detektiert So. <lacht> das ist fast, ist so ähnlich wie Airjump. Da seht ihr, ich kann nicht mehr, mehr hüpfen, also vielleicht ist man das so ein bisschen, das probiere, aber ich werde direkt wieder runtergepackt. Ja gut, da, da ist er den. Kommen wir später. So, dann schub ich immer wieder nach oben. So. Den können wir auch noch umstellen. Den vielleicht, den können wir noch auf Plex umstellen. Ich falle damit schnell. Okay. Und immer hier unten. Und wieder unten. Also, dann stellen wir das jetzt auch mal auf old Noji Plus auf. Wie der, wie das old Noji Plus funktioniert, das Fly. Ja, frag mich das nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay. Aber jedenfalls wird man da auch zurückgebackt. Der, ja, jetzt. Ah, jetzt funktioniert das. Jetzt probiert er abzuheben. Okay. Naja, ich werde trotzdem zurückgebackt. In der Tat? Jedenfalls, das war Fly. Ich stech aber wieder auf normal. Ähm, Jesus. Wo ist denn Jesus? Jesus, Jesus. Jesus da? Wenn ich jetzt mit jesus über wasser laufe seht ihr, jesus hat gecut, jesus hat gecut. oder wenn ich dabei sprinte ja nur jesus läuft über das wasser ja wäre doch nur so runtergebracht wenn ich einfach nur auf dem wasser draufstehe okay jetzt sowas ähnliches wie Water Speed. wenn ich jetzt hier flyhack anmache ich kann hier nicht lang schwimmen seht ihr ich die ganze zeit zurückgebracht sogar auch runtergepackt also wenn ich jetzt so, der auf dem boden ja man wird ja auch manchmal gedreht. okay das war dann oder und jesus jetzt ist sneak package sneak package da ist es ja seht ihr das könnt ihr auf Patchett oder legend einstellen ich habe jetzt auf package weil das ist das was die wenn ich jetzt hier laufe seht ihr so sind nicht so viele pakete level 2 ich kann ich kann mich hier eigentlich gar nicht wirklich bewegen wenn ich jetzt dabei sprinte, dann kriege ich Level 1. Nur, aber okay. Auf jeden Fall jetzt im Video habe ich schon mal einen Bug fixen. Normalerweise bin ich dann auch richtig langsam. Okay, also... Ah, oh, jetzt. Egal, äh, okay, da muss ich auf jeden Fall schon mal einen Bug fixen. Jetzt weiß ich was. Man kann noch Level 3 bekommen, aber das ist übelst schwierig zu bekommen. Sneak äh, den werde ich heute vermutlich mal fixen. Aber Safe Walk, das geht auch nicht. Ihr kennt ja bestimmt nur die Blast oder sowas. Wo ja. Wo einfach der man einfach mit der walk so da stehen bleiben kann und einfach okay was stimmt ja der gerade nicht mehr mal anti normalerweise was die einen da runter Hallo? warum klappt das jetzt nicht das ist der für effekt äh, anti-cheat ich mag da runtergebackt werden Okay, auch oh, jetzt. Also ich nicht Ja, ich werde runtergebracht, seht ihr? So. Wenn ich jetzt hier probiere so runter zu laufen, dann ja, also so da ich stehen zu bleiben. normalerweise geht das viel schneller und dann dabei eigentlich immer detected, aber hm. und dann hat er richtig gerade so ein Timeout oder so ein Blackout ja. Lass mich runter. Ach egal. Also ihr habt es auf jeden Fall gesehen. es jetzt So. wieder geht natürlich auch nicht. Wenn ich hier hochgehe. Ich mag die ganze Zeit runter. Aber sie sind Jetpack, logischerweise auch nicht. No club geht auch nicht. Ja, Kleid natürlich dann auch nicht. Ähm, was geht denn noch nicht? Ich glaube, das war es schon ziemlich. Okay, dann, wir sehen uns gleich wieder mit Liquid Bounce. Oh, so, da sind wir wieder. Jetzt sieht man natürlich hier wieder den Armor Stand. Ja. So, das schon mal online. Was hat, was hat hier gerade Geräusche gemacht? Achso, das macht er. Achso. Ähm. Ach da. Ne. ist denn? Invisible. Egal. Lass ich einfach mal an. So. Oh, gut, dann da unten. Okay, das aus A, ah, ich nervt dann zieht der nicht so rum. Okay. Ähm, Fly. Da. Okay, dann, wenn hier Vanilla, NCP und so weiter. Da seht ihr schon. Also, bei einem wird man dann permanent gekickt, oder so. Ja, ich weiß aber auch nicht, bei welchen das war. Weil, hm, keine Ahnung, ja, wir werden sehen. So, Vanilla. Okay, das habe ich auch ziemlich schnell eingestellt. Falls sie mich fragt. Dann stelle ich auch mal auf 0,9. Ja, man wird trotzdem die ganze Zeit zurückgebracht. Gut, Vanilla. Trotzdem die ganze Zeit zurückgepackt auf NCP, komm nicht hoch. Ich weiß auch nicht, wie das genau funktioniert bei NCP. Ich muss Fly ausmachen. Also, da weiß ich nicht genau, wie der Fly -Hack funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich da runtergepackt werde oder ob es LIEC detected. Also, ob das nicht detected einfach. Oder es nicht hinkriegt zu Fliegen. Na, wohl sieht man ja aus, als würde ich runterfallen. Also, irgendwie funktioniert das nicht. Gut, Old Nochi Blast, das kennt ihr ja bereits. Hätte ja, ganz funktioniert. Also, egal. Oh. Geht genauso wenig. AACV3. Oh, ich back hier rum. Okay. Wollt ihr auch nicht? Fast AAC. Also, hat er mich gefragt, für mich sieht das so aus, als wird es nicht funktionieren. Hänge ich hier vielleicht fest? Nee. Okay. Komm mal. Oh. Ne, ja, da bin ich auch runter. Okay, Flag. Was jetzt passiert? Okay. Also ich komme hoch, aber kann mich nicht. Ich kann. Ja, Flag, okay. Also das hat der. Das macht der Marvel-Antiche nicht. Dass es das normale ist normale Flaggings noch in der Nähe und so server, nur bei Paper kann man das umschreiben. Okay, so, wieder unten. So. Cubecraft. Ich muss jetzt aber erst wieder anschalten, das vielleicht. So. Klappt sehr gut, auf jeden Fall. <lacht> okay, Cubecraft 2. Okay. Das sieht so aus, als wäre es schon unten. Das heißt, ich muss tiefer, schätze ich mal. Oder so. das. Okay, anscheinend komme ich hier nicht lang. Halb Pixel. Ja, ich glaube, da wird runtergepackt also jedenfalls kann ich nicht mal hüpfen. Okay. Ah ja, ich werde runtergebackt. Okay. Ähm, Rewinside. So. Ja, das sieht man sehr danach aus, als wäre ich runtergebackt. Okay, das war's. Ja, hier habe ich Experimente gemacht. Okay. Das... Stelle ich mal jetzt so hin. Okay. Das funktioniert auch sehr wenig, wie es aussieht. Aber ich kann ihn noch mal außen anschalten, vielleicht. Nee, muss ja nicht. Kill Switch. Ne, dann war ich hier noch rum. Okay. Auf, ey. Okay, das sollte ich oben noch mal anschalten. Okay, da stirbt man dann. Meinsucht. Okay. Dann muss ich da ausmachen. Ah, ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Ah, jetzt. Nein. Ah, ich muss umstehen. Oh, ey. Lass ich voll Anti Antichi, lass das. Ich mich hier die ganze Zeit hin zu typen. Okay. Okay, nee, ich glaube, das klappt glaub nicht. aber ah, wenn ich sprinte, geht das nicht, oder? Nee, nee. ich kann nur rückwärts. Egal, nee, lauf mir rückwärts. Okay, nee, fliegen und Jetpack. Okay, es klappt. Ihr habt gesehen, wir sind gerade alles von äh, Liquid Bahn durchgegangen und nichts hat funktioniert. Ich stelle das mal wieder auf Vanilla, Fly aus und jetzt machen wir mal Gleit. Okay, halbe Blöcke. Ich suche mal noch das Tür aus. Okay. Na naja, egal, das bringt ja nicht so sehr viel Vorteil, weil man kann nicht mehr hüpfen. So. Ja, ich habe das auf jeden Fall zurückgebracht. High Jump. Gut, also den sollte ich mal einstellen. Äh, so. Naja, also, detektet mich schon nach und zu. Wir können auch noch den auf AAC draufstellen. der den ja noch besser. Und auf Duck. weil wie das heißt. Also, ihr auf jeden Fall auch die ganze Zeit zurückgepackt. So. Ähm... No Clip können wir hier auch mal ausprobieren. Also hier kann ich nicht durch. Ich kann mich jetzt kaum bewegen. Okay. Vielleicht funktioniert jetzt ja Safe Walk. Nicht. Ja, doch. Mist. Nur manchmal. Egal. Also, das glaubt auch manchmal. So, Sneak. Wenn ich das da. Okay, das ist auf Legend eingestellt. Das sollte ich mal. End Legend. Nein, nein. Okay, keine Ahnung. Also, Package kann man da eben nicht einstellen. Egal. So, also weg. Äh. Uh, fly around setting. Aha, okay. Water Speed. Das hört sich noch interessant an. Ne, wer hat zurückgepackt. Ähm. Um, we geht um, und alles. Ähm, was denn noch? Nein. Ich trinke erstmal. Also Jesus können wir noch gucken. Jesus, Jesus, Jesus, wo ist das denn? Ich schätze mal, dass beim Movement dabei ist. Also da ist es glaube ich einfacher zu finden. Und deshalb glaube ich so ein Zauber. Zweiter runter. Gut, das sehe ich auch nicht mehr. Okay, also beim Movement ist es schätze ich mal dabei. Water, Speed. Water Speed. Okay, nein, das nur. In Mid Air. Scrape. Okay, nee, das hey, uh, macht das dann. Gar nichts, egal. League One, ich sehe schon mit liquid bruns habe nicht so viel Erfahrung. Äh... Uh, ja. Heißt halt es da irgendwie anders? Stimmt, heißt also das irgendwie anders. Deswegen finde ich das wahrscheinlich auch nicht. Egal, wir können da in der Zeit mal Airjump ausprobieren. Klappt genauso wenig wie alles Was irgendwie mit Fliegen zu tun hat. Back up. Ich kann schon dem oder von Antizid hochgebackt. Okay, das war der Antizid. Egal. Ähm. Äh, vielleicht, vielleicht kommt. Erledigt. Inventory. Legit. Ah, das ist das. Okay, also das bringt mir nichts Ah, AC. Naja, so manchmal. Okay, ähm, Sparta. Okay, da komme ich aber auch nicht viel schneller voran. Also das klappt auf jeden Fall. Also Spartan kommt man voran. Dolphin habt ihr eben schon gesehen. Das ist einfach ganz normales schon. das war's dann auch mit dem Video und ciao